Also ich dachte zuerst, Marisa sei taub, sie hat überhaupt nicht reagiert. Auch wenn es laut war, kam keine Reaktion von ihr und sie sah anders aus, als ein gesundes Baby aussieht. Und dann war da noch ihr Kopf, der sah so groß aus und ich habe mich tagtäglich erschrocken, wenn ich sie gesehen habe, gewickelt habe wenn wir mit zusammen waren und sie wirkte auch sehr schwach und sie war auch schwach. Ich musste mit dem Stillen aufhören und das fiel mir ganz besonders schwer. Was genau war anders? Ihre Haut. Sie sah schrumpelig aus, so wie bei einem älteren Menschen. Und dann noch ihr Körper, er war unterentwickelt so dünn und leblos. Sie lag einfach nur da und ich konnte nichts machen. Wie lautete die Diagnose? Der äh, Neurologe sagte zum ersten Mal eigentlich diese Worte, Ihr Kind ist behindert. Und das hat eingeschlagen. Ich erinnere mich noch, als wir wegfuhren von der Klinik. Da musste ich erstmal rechts ranfahren und wir beide haben erstmal nur geheult. Weil eigentlich war für uns das unfassbare Geschehen. Es traf uns wie ein Schock. Wir waren für den Moment erstmal stillgelegt. Bei der Neugeborenenuntersuchung erreicht Marisa beim Test 10 von 10 möglichen Punkten. Sie ist kerngesund. Als der Kinderarzt den Eltern empfiehlt, ihre Tochter impfen zu lassen, ist die Mutter zunächst unsicher. Der Arzt warnt vor einer Unterlassung. Das Kind solle den bestmöglichen Schutz bekommen. Wir hatten uns mit dem Thema Impfen wenig auseinandergesetzt. Wir wollten für unser Kind das Beste, so wie alle Eltern für ihre Kinder das Beste möchten. Ja? Und wir wollten äh, Risiken ja auch minimieren. 5% aller Kinder, die Hirnentzündungen hatten, sind schwerst geistig oder körperlich behindert. Und Behinderung, das wollten wir auf keinen Fall. In ihrem vierten Lebensmonat erhält Marisa eine Dreifachimpfung. Diphtherie, Tetanus und HIB. Drei Monate später die Auffrischungsimpfung für Diphtherie und Tetanus. Zwei Monate danach erfolgen zwei weitere Impfungen auf den Rat des Kinderarztes hin. Poliomyelitis und die Auffrischung für HIB. Marisas kleiner, schmaler Körper musste sieben Angriffe abwehren, bevor wir ihren ersten Geburtstag gefeiert haben. Und danach war alles anders. Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Moderne Impfstoffe sind gut verträglich und unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen werden nur in seltenen Fällen beobachtet. Behauptet die Werbeseite des Robert Koch Instituts. Das Robert Koch Institut ist die höchste Instanz der Bundesrepublik Deutschland zur Überwachung und Verhütung von Krankheiten. Es gibt eine neueste Statistik aus der Erhebung der sogenannten KIX-Studie der Bundesregierung, die ganz klar zeigt, dass die ungeimpften Kinder sogar gesünder sind. Also diese Aussage stimmt überhaupt nicht. Ja, das kann man sich ganz einfach erklären, dass Sie zu dieser Aussage kommen, weil die Nebenwirkungen, die durch Impfstoffe auftreten oder durch Impfungen auftreten, muss ich sagen, eben nicht durch die Impfstoffe selber auftreten, sondern nur durch die Zusatzstoffe, die in den Impfstoffen benutzt werden. Und da die nicht für diese Aussage mit erhoben werden, können auch die Nebenwirkungen durch diese Zusatzstoffe gar nicht mit einbezogen werden. Juliane Sacher ist eine Ärztin, die sich gegen Impfen entschieden hat. Wenn die Politik wie bisher weiter entscheidet, befürchtet sie zukünftig Impfschäden bei 35 Millionen Deutschen. Ich habe mich ja auf wenige Sachen spezialisiert und die recherchiere ich alle und da äh, kenne ich mich genau aus. Aber ich weiß, dass andere Ärzte das teilweise nicht können, erst recht nicht, äh, wenn sie äh, die Kassenzulassung haben, äh, haben sie gar nicht Zeit. Und dann glauben sie das, was unsere offiziellen Stellen sagen. In diesem Fall jetzt für Impfungen zuständig das Robert-Koch-Institut und äh, dem kann man aber gar nicht vertrauen. Das ist genau das Problem. Alexander K. erhielt im fünften Lebensmonat eine DTP-Impfung. Er erlitt eine Schädigung des Gehirns. Heute ist er blind. Sein Großhirn ist fast völlig zerstört. Gabi ließ sich vor einer Reise nach Südamerika auf den Rat ihres Hausarztes gegen Diphtherie, Tetanus und Polio impfen. Drei Wochen später bekam sie Gelenkschmerzen. Zuerst in den Fingern, dann in den Schultern. Die aktuelle Diagnose? Ununterbrochen fortschreitende MS. Japan stoppt Impfungen nach dem Tod von vier Kindern. Gegen ihren Willen wurde eine Seniorin im Pflegeheim geimpft und starb kurz danach. Tod unserer Tochter nach der vom Gesundheitsministerium viel beworbenen Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Sie war eine junge sportliche Studentin. Leider winden sich die Ärzte um die Wahrheit herum. Sechs Wochen nach der Kombi-Impfung verstarb unser Sohn an Atemlähmung. Offizielle Todesursache? Plötzlicher Kindstod. Unser kerngesunder Sohn wurde im Alter von vier Monaten morgens um 9 Uhr geimpft. Abends um 17 Uhr war er tot. Das Resultat der anschließenden Obduktion lautete plötzlicher Kindstod. Es war die zweite der vom Bundesamt für Gesundheit empfohlenen Basisimpfung im Rahmen des Impfplanes für routinemäßige Schutzimpfungen an Kindern. Von Monat zu Monat wird klarer, dass Marisa sich nicht so weiterentwickelt wie andere Kinder ihres Alters. Ihre Körperwahrnehmung ist herabgesetzt, ihre Muskelstärke und die Muskelspannung sind vermindert. Die Aussagen der Ärzte werden konkreter. Jetzt sprechen auch sie von deutlicher Retardierung. Marisas Entwicklungsrückstand beträgt mehr als die Hälfte ihres Lebensalters. Was waren laut den Untersuchungen die Ursachen? Das haben wir nie richtig äh, gesagt bekommen. Also wir, wir haben gehört Zelltod durch Zelluntergang. Oder noch besser Sauerstoffmangel bei der Geburt. In den Berichten war ständig von äh, unklarer Genese, unklare mentale Retardierung die Rede. Ich denke, das war eher eine, ein Signal der Hilflosigkeit, aber nicht unbedingt einer, einer klaren Diagnose. Also heute wissen wir, dass es die Impfungen gewesen sind, durch die unsere Tochter für ihr gesamtes Leben geschädigt wurde. Laut KI-GGS-Studie treten bei 2% aller Impfungen schwere Nebenwirkungen auf. Das bedeutet, bei über 40 Millionen jährlichen Impfungen sind das 800.000 Fälle von schweren Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit vorausgegangenen Impfungen. Der Medikamenten- und Impfstoffhersteller Merck wurde von zwei seiner eigenen Wissenschaftler beim Fälschen der Daten über die Wirksamkeit eines Impfstoffs auf frischer Tat ertappt, als den Blutproben tierische Antikörper zugesetzt wurden. Das PEI weigert sich seit Jahrzehnten, die Kriterien zu definieren, was ein Impfschaden ist und wodurch er zu erkennen und von anderen Krankheiten zu unterscheiden ist. Das ist nicht die Sorgfaltspflicht zum Schutze der Bevölkerung, sondern kriminelle Energie. GlaxoSmithKline ist zu einer Zahlung von 3 Milliarden Dollar verurteilt worden. Der Vorwurf, Schmiergeldzahlungen an Ärzte, falsche Angaben gegenüber der US-Arzneimittelbehörde FDA, Zurückhalten von Zahlen aus klinischen Studien und irreführende Werbung. In England erhalten Teenager zwischen 16 und 18 Jahren einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 US-Dollar, wenn sie der Impfung mit dem HPV-Impfstoff Gardasil zustimmen. In der Schweiz ist die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs bis Ende 2012 im Rahmen der kantonalen Impfkampagne für 15- bis 26-jährige Frauen kostenlos. In Deutschland können Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren mit einer Kostenübernahme der HPV-Impfung rechnen. Die Pharmaindustrie hat sich auch noch nie gescheut, giftige und schädliche Produkte auf den Markt zu bringen. Zum Beispiel Contagan, das trotz Verbot unter falschem Namen weiterverkauft wurde. Die Salzburger Elterninitiative sammelt Daten von ca. 1400 ungeimpften Kindern. Ergebnis: Ungeimpfte Kinder sind gesünder und stabiler als geimpfte Kinder. Bei den US-Soldaten des Ersten Golfkriegs ist zusätzlich Squalen als Impfverstärker eingesetzt worden. Jeder vierte Soldat bekam die Golfkriegskrankheit. Die Rockefellers sind die wichtigste Triebkraft für das Monopol der Schulmedizin und der großen Pharmakonzerne. Angefangen bei finanzieller Unterstützung für medizinische Fakultäten und den amerikanischen Ärzteverband AMA bis hin zur Verdrängung naturherkundlicher Mittel durch synthetische Pharmazeutika. Im Jahr 1900 kaufte das Syndikat J.P. Morgan Rockefeller die Encyclopaedia Britannica alle negativen Berichte über Impfungen auf und ließ diese umgehend entfernen. Wie lästiger Müll liegen 248 ungeborene Kinder in einem Waldgebiet in Russland. Aus blauen Plastiktonnen und aufgeplatzten Tüten quellen die Überreste der zwei bis vier Monate alten Embryonen heraus. Es handelt sich vermutlich um unbenutztes oder ungebrauchtes Material, das für Forschungen zu Impfstoffen vorgesehen war. Die Infektionstheorie und die Antikörper sind Hauptargumente der Pharmaindustrie. Unser Immunsystem ist vielfältig. Die Forschung weiß heute, dass Antikörper zu weniger als 5% Anteil am Schutz vor Krankheiten haben. Auch die oft als glorreich dargestellte Geschichte der Entwicklung von Impfstoffen stellt sich bei genauerer Betrachtung ganz anders dar. Robert Koch gilt als Entdecker des Tuberkuloseerregers. Koch versuchte aus seiner Entdeckung, kommerziellen Gewinn zu schlagen. Er entwickelte das Medikament Tuberkulin. Wenig bekannt ist, dass er den Wirkstoff an Tieren und auch an seiner zweiten Ehefrau testete. Nach der Markteinführung kam es zu ersten Todesfällen und dem Tuberkulinskandal. Koch ließ sich beurlauben und fuhr nach Ägypten. Die wahre Historie der Pockenimpfung? Nach den Pockenimpfaktionen ab 1801 traten regelrechte Epidemien auf. Sie verschwanden erst, als in den 1970er Jahren die flächendeckenden Zwangsimpfungen eingestellt wurden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat es vier große Zwischenfälle bei Pockenimpfungen gegeben. Vom verbreiteten Ausbruch der Lepra bis hin zu Hunderten von Todesfällen. Übereinstimmende Berichte sprechen dafür, dass die Spanische Grippe in Wirklichkeit ein globales Impfdesaster war. Die angeschleppte Pandemie wurde für zwei Jahre lebendig gehalten durch zusätzliche Verabreichung giftiger Drogen, die man für heilsame Medikamente hielt. Die Grippe traf nur Geimpfte. Es waren die Ärzte, die sie in Wirklichkeit töteten. Es gab siebenmal mehr Krankheiten unter den geimpften Soldaten als unter den Ungeimpften. Napoleon führte eine Form der Impfpflicht ein. Er ließ seine Soldaten impfen. Die Impfung überstand nur die Starken, die Schwachen nicht. Wer diesen Prozess überlebte, war nicht etwa geschützt, weil er geimpft wurde, sondern weil er eine bessere Konstitution hatte. Der Soldat, der überlebt hat, bekam einen Militärposten oder Staatsposten. Das war eine Auslese. Es gibt wenige Menschen, die hinter die mächtigen Mauern der Pharmakonzerne blicken konnten. Einer der wenigen ist Daniel Trapic. Er hat im Netzwerk Impfentscheid Fakten zusammengetragen, die ein normaler Bürger nie erfahren würde. Herr Trapic, die Zusammensetzung eines Impfpräparates ist ja sehr speziell. Was können Sie uns darüber sagen? Der Normalbürger denkt: Ja, da sind ein paar Viren, ein bisschen Wasser und vielleicht zwei, drei Konservierungsstoffe drin. Das hat sich. Völlig falsch. Das größte Problem besteht aber darin, dass der Hersteller gar nicht deklarieren muss. Das heißt, es muss eigentlich nur das deklariert werden, was im letzten Arbeitsschritt reingetan wird. Und da kann man irgendwas da ein bisschen was noch schreiben, so dass es nicht gerade nur aussieht wie ein Zuckerwasser oder in eine isotonische Lösung. Das was aber vorher in dem ganzen Prozess eben reinkommt, zum Beispiel Thiomersal, Aluminiumhydroxid, Formaldehyd. Und so weiter sind etwa 80 bis 100 Inhaltsstoffe durchschnittlich, die in jeder Impfung enthalten sind. Und es gibt insgesamt etwa 150 verschiedene Inhaltsstoffe. Diese muss der Hersteller nicht deklarieren. Das heißt, er kann da reinmischen, im Prinzip, was er will. Also verstecken Sie irgendwas. Man kann doch sagen, hey, kein Problem, ich lege alles offen, hier lest nach, schaut nach und so weiter. Es wird verheimlicht. 98 Prozent von diesen Inhaltsstoffen sind reine Nervengifte. Und ausprobiert wird es in dem Moment, wenn ein Impfstoff zugelassen ist. Die ersten fünf Jahre einer Zulassung eines Impfstoffes oder eines Medikaments, die gelten als klinische Studie. Dann Formaldehyd ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten, das ist der Stoff, den die Möbelhersteller schon lange nicht mehr in die Möbel einbauen dürfen, weil man weiß, dass wenn ich dies zwischen diesen Möbeln lebe und das einatme, dass das krebserregend ist. Aber unseren zwei Monate alten Kindern darf ich diesen Stoff ungeschützt einfach so in den Körper hineinspritzen. Und dann wird noch behauptet, das macht stramme und gesunde Erwachsene. In den USA steht im keuchhusten impfstoff Pertussis-Impfstoff drin, als Nebenwirkung. Schrilles, unstillbares, das heißt, man kann es nicht beruhigen, schrilles, unstillbares Schreien bis zu zwei Stunden, steht bei uns drin. In den USA steht drin, schrilles, unstillbares Schreien bis zu zwei Stunden mit anschließendem plötzlichem Kindstod. Dieser Satz ist bei uns im deutschsprachigen Raum rausgenommen worden, weil man befürchtet hat, dass das die Eltern beunruhigen würde. Familie Meier hat von dem nichts gewusst oder eben nichts wissen können. Marisa ist mittlerweile 19 Jahre alt. Die Entwicklungsverzögerung beträgt noch immer etwa die Hälfte ihres Lebensalters. Auch wenn Marisa im Alltag keine Gefahren erkennen kann, hat die Familie Wege gefunden, die ein Leben mit der Behinderung möglich machen. Marisa benötigt eine 24-Stunden-Betreuung. Ihr Wahrnehmungsvermögen ist herabgesetzt. Die Bewältigung von Alltagssituationen führt zu ständigen Schwierigkeiten und Grenzsituationen. Wer würden Sie sagen, trägt am Ende die Verantwortung? Die Eltern? Die Gesundheitspolitik? Die Impfstoffindustrie? Oder sagen Sie, es sind die Ärzte, die ihren Kopf für die Impffolgen hinhalten müssen? Ja, es ist so, dass die Ärzte die volle Verantwortung tragen. Äh, allerdings ist der Nachweis nicht so einfach zu führen und deswegen äh, trägt sie meistens immer noch der Patient. Äh, Fakt ist aber, dass äh, die Hersteller äh, die Verantwortung nicht mehr tragen. Also in den USA ist ja 2009 im Zuge dieser schon äh, völlig betrügerischen Schweinegrippe ist ja... Äh, die von der Regierung, die gesamte Pharmaindustrie, geschützt worden, dass sie für keinerlei Schäden zuständig ist. Also das ist ja parallel dazu ein Gesetz geworden. Das ist ja der helle Wahnsinn. Was für Schwierigkeiten bekommt ein Arzt, der nicht impfen will? Ja, ein Arzt, der nicht impfen will, der kriegt eben eventuell eine Anzeige von der Ärztekammer, Ermittlungsverfahren und äh, er kann dann die Approbation verlieren. Es kann sein, dass er dann eben nicht mehr als Arzt arbeiten kann. Ja, guten Tag. ja Frau Doktor, schön, dass Sie kurz Zeit nehmen. Ich komme vom Ärzteschutz und möchte Ihnen ganz kurz zwei, drei Fragen stellen. Jetzt sagen Sie mir erst mal, was wir sind ein Verbund besorgter Patienten international aufgestellt. Wir möchten eine Ärzte aufklären darüber, dass sie oft gar nicht wissen, was sie tun und die Pharmaunternehmen sie eigentlich ausnutzen. Dann stelle ich mal die erste Frage, dann werden sie das gleich merken. Finden Sie es richtig, dass die Inhaltsstoffe von Impfstoffen nicht auf dem Beipackzettel stehen? Habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. Wieso darf dann ein Pharmaunternehmen verweigern, die Zusammensetzung von Impfstoffen offenzulegen und als Betriebsgeheimnis zu hüten? Kann ich dazu auch nichts eben sagen, äh, habe ich mir wie gesagt, äh, mache ich mir im Moment keine Gedanken darum. Hallo, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag von der internationalen Ärzteschutzbewegung. Ich habe eine Frage an Sie. Bitte. Auf den Beipackzetteln der Impfstoffe sind doch keine Inhaltsstoffe angegeben. Ja. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist doch okay. Ja, aber wissen Sie denn, was in den Impfstoffen drin ist? Wollen Sie mich jetzt also unterrichten jetzt, oder wie ist das jetzt also, ich verstehe Sie jetzt nicht, ich kenne Sie nicht und äh, außerdem, ich gebe Ihnen keine, keine Information, wenn Sie so wissen. Ja, wissen. Ja, wissen Sie, ich möchte einfach nur wissen, wie können Sie Kinder spritzen, wo Sie gar nicht wissen, was in den Impfstoffen drin ist? Natürlich, ich weiß, was da drin ist. Ja, Beispiel, Aber ich gebe Ihnen auch keine Information, ich weiß nicht, wer Sie sind, bitte. Ja? Während Sie also ich weiß nicht, also ist dann bei mir Schluss, bitte, ja? Okay. Ich messe mir seit 30 Jahren, 18 und 35, ja? Ich lasse ihn von Ihnen nicht so niederlegen wieder. Okay? Ich möchte. Das, das ist, nein, bitte, Schluss! Während Sie denn. Nein, bitte! Während okay, ciao! Ja, guter Herr Doktor. Dürfte ich nur eine Frage stellen? Ja. Ob Sie es richtig finden, dass die Inhaltsstoffe von Impfstoffen nicht auf dem Beipackzettel stehen? Naja, unsere Frage ist halt, wie Sie dann die Eltern objektiv beraten können, wenn Sie das noch nicht mal wissen. Ich bin jetzt gerade bei der Untersuchung, ja? Aha. Und dann sage ich, ihr Arzt ist nie im Leben mit mir verbinden, während der Sprechstunde. Das sage ich gleich vorne. Okay, auf Wiedersehen. Haben Sie gehört, dass Formaldehyd und Quecksilber in Impfstoffen ist? Lesen Sie nach, was alles in den Impfstoffen enthalten ist? Nein, für sowas haben wir keine Zeit. In jeder Impfung ist ja Quecksilber drinnen, wissen Sie das? Ja, möglich. Ja, und hat die Leitgängheit von der Impfung, oder was? Genau. Wir sind inzwischen so weit, dass ich jeden Patienten darüber informieren muss, welche möglichen Impfschäden er haben kann, wenn ich ihn impfe. Und wenn ich das jetzt so brav tue, dann rennt er mir schreit aus der Praxis. Ja, auf den Beipackzellen stehen ja die nicht drinnen. Die Pharmaunternehmen verweigern ja die Herausgabe. Ja, ja. Also das schicken Sie mal einfach schriftlich als Anfrage, dann geben wir Ihnen auch gerne eine Antwort. Und jetzt gerade spontan, können Sie nichts dazu sagen? Ja doch, ich kann alles dazu sagen, aber ich mach's nicht. Und warum nicht? Weil ich das nicht möchte. Aber Sie können mir doch kurz ausrufen. Recht, schönen Dank. Okay. Und ich werde auch weiter impfen. Okay. Mit Wechsel, mit Formaldehyde, mit allem. Egal womit. Es ist natürlich schwierig für einen Arzt, das alles immer so genau nachzuvollziehen. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn jemand das nicht alles weiß. Vieles habe ich ja auch nicht gewusst. Aber es gibt heute so viele solche Äußerungen, dass Patienten sich informieren und einen fragen. Und ich finde, dann sollte man das zum Anlass nehmen, wenn man den selber impft. Ja, ich impfe ja seit vielen Jahren nicht mehr. Wenn man den selber impft, dann muss man eben auch schauen, ob man auf der richtigen Seite liegt. Und dann wird man ganz schnell erkennen, dass man da nicht auf der richtigen Seite liegt, wenn man impft. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn Eltern bei ihrem Kind einen Impfschaden vermuten, wissen sie oft nicht, an wen sie sich wenden können. Ramona Christ leitet den Schutzverband für Impfgeschädigte. Ihr Verein setzt sich bundesweit dafür ein, dass Impfschäden Anerkennung finden. Aber die wenigsten Impfschäden werden doch gemeldet. Man spricht doch von einer sehr hohen Dunkelziffer. In erster Linie haben die, äh, die Ärzte oder auch das Gesundheitsamt das Zuständige in diesem Bereich, wo man wohnt, die Pflicht, diese äh, Sachen zu melden. Aber auch dieser Weg verläuft oft im Sande. Was empfehlen Sie einer jungen Familie? Die will doch für ihr Baby das Beste. Und der Impfkalender empfiehlt sieben Impfungen im zweiten Lebensmonat. Ja, also da kann ich nur versuchen, das, was ich erkannt habe, in so vielen Jahren rüberzubringen. Sie müssen mir überhaupt nicht glauben, sage ich Ihnen. Aber ich gebe Ihnen alle Informationen, die Sie wissen möchten, um eine Entscheidung zu treffen. Und wenn sie dann die Entscheidung treffen, geimpft werden zu wollen, dann müssen sie zu einem anderen Arzt gehen. Das geht nicht bei mir. Heißt das im Klartext, Sie würden diese Familie nicht impfen? Nein, auf keinen Fall. Ich kann das mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Das geht gar nicht. Ich werde nie wieder impfen. Ich habe genug geimpft bei der Lufthansa. Das werde ich nie wieder machen. Antikörper sind kein Immunschutz. Es gibt dafür keine Beweise. Man misst den Antikörpertiter im Blut. Messbare Antikörper sind aber kein eindeutiger Beleg für Immunität. Sie sind nicht der einzige Bestandteil der Immunabwehr. Durch simple Beobachtungsstudien könnte das leicht geklärt werden. Wird es aber nicht. Bei der Zulassung eines Impfstoffes wird nicht geprüft, ob Geimpfte seltener erkranken oder gesünder sind als Ungeimpfte. Alle großen Heilkundigen haben nie geimpft. Es ist uns erklärt, wir können Krankheiten ausrotten, nicht wir haben Krankheiten ausgerottet. Wir können keine Krankheit ausrotten.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 Mit ihren 194 Mitgliedstaaten ist sie in globalen Gesundheitsfragen die Nummer 1 auf der Welt. Und wir stehen heute hier live in Genf, um Ihnen ein paar Facetten zu nennen, die Sie überraschen werden. Um Krankheiten und Seuchen zu kontrollieren, sorgt die WHO für Maßnahmen, unter anderem Pandemiepläne. Das ist sinnvoll, muss aber nicht immer funktionieren, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Als der Schweinegrippevirus virus ah AH1N1 auftrat, rief die WHO die höchste Stufe des Pandemieplans aus. Daraufhin bestellten die Regierungen Impfstoffe und Grippemittel. Allein in Deutschland wurden dafür ca. 280 Millionen Euro ausgegeben. Ich habe Ihnen heute die Badische Zeitung mitgebracht und würde Ihnen gerne folgenden Titel vorlesen. Heiße Luft und hohe Kosten. 280 Millionen Euro für eine Pandemie, die keine war. Was lief falsch bei der Bekämpfung der Schweinegrippe? Kritik löste dabei vor allem aus, dass die derzeitige Direktorin der WHO-Impfstoffabteilung, Frau Dr. Marie Pulchini, vor ihrer Tätigkeit bei der WHO beim französischen Pharmaunternehmen Transgen beschäftigt war. Transgen unterhält strategische Partnerschaften zum Schweizer Pharmakonzern Roche. Dr. Wolfgang Wodarg, SPD, ist Vorsitzender des Unterausschusses Gesundheit im Europarat. Er ging dem Verdacht nach, dass ein enges Zusammenspiel zwischen WHO und der Pharmaindustrie bestand. Ich zitiere hier mal. Es stinkt danach, dass die Industrie Einfluss auf die WHO genommen hat. Dass es sich um einen echten Fehlalarm handelt, dafür gibt es wissenschaftliche Belege. Schon 2005, 2006 war es bei der Vogelgrippe ähnlich. Die wurde nie von Mensch zu Mensch übertragen. Jetzt erleben wir, dass die Schweinegrippe weit weniger Schaden anrichtet als jede normale Grippewelle. Das weckt Erinnerungen an den H5N1-Virus und die dadurch ausgelöste Vogelgrippe. Damals sprach die WHO, die Warnung vor einer möglichen weltweiten Grippeepidemie mit bis zu sieben Millionen Toten aus. Von Regierungen wurden für Millionen die Grippemittel Tamiflu und Relenza beschafft. Zwar verbreitete sich das Virus weltweit, jedoch kam es nur selten zu Erkrankungen bei Menschen, so sodass global wesentlich weniger Menschen bei der Vogelgrippe starben als bei einer ganz normalen saisonalen Grippe. Verantwortlich für diese Aussage war Klaus Stör. Er war zu diesem Zeitpunkt Impfdirektor bei der WHO. Und nach dem Skandal wechselte er von hier zum Pharmakonzern Novartis. Die Verknüpfungen der WHO zur Pharmaindustrie gaben immer wieder Anlass zur Kritik. Kein Wunder, wenn man sich die Strukturen mal etwas genauer anschaut. Wie auf globaler Ebene die WHO mit ihren 194 Mitgliedstaaten gibt es auf nationaler Ebene in Deutschland das Bundesministerium für Gesundheit, genannt BMG. Gewissermaßen die Exekutive des BMG ist das Robert-Koch-Institut. Seine Aufgaben sind Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten. Andere Organisationen stehen dem Institut in diesem Auftrag zur Seite. Auch auf nationaler Ebene ist die Nähe zur Impfstoffherstellenden Industrie nicht von der Hand zu weisen. Zum einen gibt es unter dem Dach des Robert-Koch-Instituts die Arbeitsgemeinschaft Influenza. Die Idee dazu hatten vier Pharmaunternehmen. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza gibt Empfehlungen zur Prävention der Influenza aus und wird seit 2006 aus öffentlichen Geldern finanziert. Ein Beirat steht ihr zur Seite. Das sind neun Fachleute, von denen fünf Vertreter der Impfstoffindustrie sind. Zum anderen gibt es das Paul-Ehrlich-Institut. Dieses ist ebenfalls eine Einrichtung des Bundesministeriums für Gesundheit. Es ist verantwortlich für die Impfstoffsicherheit und genehmigt auch die Zulassung von Impfstoffen. Auch das Paul-Ehrlich-Institut wird aus öffentlichen Geldern finanziert. Die konkreten Empfehlungen für die Impfungen gibt jedoch eine weitere Einrichtung aus, die Ständige Impfkommission. Die Kosten für die empfohlenen Impfungen müssen dann die Krankenkassen bezahlen. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission haben also direkten Einfluss auf die Kosten des Gesundheitssystems und den Umsatz pharmazeutischer Produkte. In einer freiwilligen Selbstauskunft geben zwölf der 17 Mitglieder der Ständigen Impfkommission an, Honorare oder Reisekosten von den Impfstoffherstellern erstattet zu bekommen oder an Zulassungsstudien beteiligt zu sein. Sieben von ihnen sitzen sogar direkt im Beratungsausschuss von Pharmaunternehmen. Dieser Fels ist so dicht, dass sie niemand richtig durchblicken kann. Das gesamte System wird von der Pharmaindustrie dominiert. Für den behandelnden Arzt ist eine saubere Trennung zwischen den Interessen seines Patienten und den Interessen der Pharmaindustrie schlichtweg unmöglich. Noch eine Personalie. Nach neun Jahren Vorsitz der Ständigen Impfkommission entschied sich Professor Heinz-Josef Schmidt für einen Arbeitsplatzwechsel. Er betreut klinische Studien zu Impfstoffen des Impfstoffherstellers Novartis Vaccines and Diagnostics. Schmidt hat sich stark gemacht für eine drastische Forderung. Und zwar sagt er, ohne Impfungen sollte ein Kind keine öffentliche Schule besuchen dürfen. Ja, und wir haben die Menschen auf der Straße einmal gefragt, wie sie diese Forderung finden. Also das finde ich so generell nicht richtig, weil ich finde, dass ähm, Eltern auch noch eine gewisse Freiheit überlassen werden muss, ob ihre Kinder geimpft werden oder nicht. Und wenn der Staat dazu viel, früh eingreift, ist das eine hohe Bevormundung im Persönlichkeitsrecht. So etwas kann nicht sein, das darf nicht sein, weil es ist ja schon Diktatur. Äh, man kann nicht jemanden zwingen, sich Gifte eingeben zu lassen, überhaupt ein Kind. Ist ja noch schlimmer als ähm, bei Erwachsenen. Und das ist einfach eine Frechheit, weil in Schule ist eine öffentliche Schule ist öffentliche das hat mit den nichts zu tun. Boah, arg drastisch. Als Pflicht bin ich immer sehr empfindlich. Ich finde, dass grundsätzlich äh, wir immer mehr zu arg in die Richtung gehen, dass der Staat uns sagt, was richtig für uns sei und dass wir das so anzunehmen hätten. Und ich bin grundsätzlich eher liberal eingestellt und finde diese ganze enorme Pflichtgeschichterei schlecht. Aber Aufklärung muss halt sein. Und das sollte die Aufgabe vom Staat sein. Blödsinn. Man sollte von den Ärzten informiert werden, aber es sollte den Eltern überlassen werden, ob das Kind geimpft wird oder nicht. Ja. Es können auch Krankheiten wieder entstehen durch die Impfung. Also das, das Kind kann ja. krank werden in manchen Fällen. Ich denke, dass Kinder eine Kinderkrankheit durchmachen sollen, sich dadurch besser immunisieren, dass es für ihre persönliche Entwicklung wichtig ist, dass sie da durchgehen und dass sie Eltern haben, die das mittragen, dass man nicht dem Wahn verfällt, dass alles machbar ist und alles vermeidbar ist und dass das zum Leben gehört und die Kinder vorbereitet gehören, dass man mit Leid umgehen kann und durchkommt und stärker hinten rauskommt. Nee, das finde ich nicht gut. Also das ist wirklich eine sehr persönliche Sache und es gibt ja auch immer wieder Nebenwirkungen, wo die Kinder dann das Leben lang geschädigt sind oder irgendwas. Nee, das, das kann man nicht so von oben herab diktieren. Ähm. Sehr diskriminierend finde ich das. Ja. Ich finde es un unmöglich. Und sollten Sie daheim bleiben. Pandemrix, Vogelgrippeimpfstoff, wurde unter außergewöhnlichen Umständen zugelassen. Das heißt, bevor es auf Nutzen und Nebenwirkungen ausreichend geprüft war. Der Leser muss wissen, dass es vielfach auf die Frage, wie groß der Schutzeffekt einer Impfung ist und wie lange er anhält, keine zuverlässige Antwort gibt, so Professor Haas, langjähriges STIKO-Mitglied. Jeder zu impfende Jahrgang, zum Beispiel gegen Gebärmutterhalskrebs, bringt den Herstellerkassen die stolze Summe von ca. 150 Millionen Euro ein. In den USA stiegen die Kosten für eine einzige DPT-Impfung von 1982 bis 1987 von 11 Cent auf 11,40 Dollar im Jahr. Die Hersteller des Impfstoffs legten 8 Dollar pro Impfung zur Seite, um für die juristischen Kosten und für Schadensersatz aufzukommen, die an die Eltern von hirngeschädigten Kindern bzw. an der Impfung verstorbenen Kindern zu zahlen waren. Seit über 25 Jahren beweisen sie damit ihr Wissen um krasse Impfgefahren und Schädigungen. Quecksilbervergiftung via Impfstoff Studien bestätigen, dass Autismus eine neue Form der Quecksilbervergiftung ist. Dr. Laura Hevitson von der Universität Pittsburgh zeigt in einer Studie, dass geimpfte Affenbabys Autismus-Symptome zeigen. Verabreicht wurden Impfstoffe, die Thimerosal enthielten. Diese Quecksilberverbindung ist nach wie vor in Chargen von Grippeimpfstoffen enthalten. Und bedenken Sie, selbst die Ausbreitung schwerer und tödlicher Viruserkrankungen wie SARS und Ebola konnten ohne Impfstoff eingedämmt werden. Es sind nicht die Ärzte, die neue Behandlungsprodukte entwickeln und erfolgreich vermarkten. Es ist die Industrie, die Hochleistungs- und Vorbeugemedizin erschafft und sich damit neue Bedürfnisse erfindet. Zwischen 1978 und 1993 wurden dem Paul-Ehrlich-Institut ca. 13.500 Verdachtsfälle auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei Impfstoffen, kurz UAW, gemeldet. Bei 40% der Meldungen handelte es sich um schwerwiegende Komplikationen. 10% betrafen einen tödlichen UAW. US-Präsident Bush kündigte aufgrund der Vogelgrippe 2005 an, für 7,1 Milliarden US-Dollar Tamiflu zu kaufen. Der amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist Mehrheitsaktionär und Ex-Vorstandsvorsitzender von Gilead Sainz, die die Rechte an Tamiflu hält. Impfzwang ist in Deutschland möglich. Das Bundesministerium für Gesundheit darf Zwangsimpfungen bei Epidemiegefahr anordnen und damit das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit einschränken. Auch in unserem Nachbarland Schweiz werden die Weichen zum Impfzwang gerade neu gestellt. Der Berufsverband Kinder- und Jugendärzte, kurz BVKJ, fordert einen nationalen Impfplan, der vorsieht, nur Kinder mit Impfnachweis in staatlich geförderte Kindergärten aufzunehmen und zur Schule gehen zu lassen. Viele gehen inzwischen dafür auf die Barrikaden. Die Impfungen haben Nebenwirkungen. Die Impfungen haben Giftstoffe in sich. Das kann man nicht leugnen, das ist Fakt, das ist so. Deshalb sind solche Aussagen, es sei Kindsmisshandlung, Kinder nicht zu impfen, dann muss ich einfach sagen, es ist Kindsmisshandlung, Kinder zu impfen. Aber das wäre das gleiche Extrem und in dieses Rohr möchte ich nicht stechen. Ist das Impfzwang? Wenn jetzt einer kommt und sagt, du musst dich impfen, dann sage ich, ich muss gar nichts. Kann ich heute noch sagen. Später wird es schwieriger. Dies sollte uns ganz bewusst sein, dass jede Maßnahme, die den Menschen in seine Freiheit beschränkt, irgendwo im Hintergrund irgendeine Absicht hat. Und diese zu erkennen, und deshalb einfach nicht mitmachen bei der ganzen Geschichte, eben nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Gandhi hat auch gesagt, der Mensch braucht keine Revolution, sondern eine Evolution, also eine Weiterentwicklung und Bewusstseinsweiterentwicklung. Und die ist im Gang, da läuft einiges in diesem Zusammenhang. Deshalb ist es keine Impfmüdigkeit, sondern es ist eine wachsende Impfkritik. Und die ist in Ordnung, denn etwas, das so... Ich sage mal, so schlecht und dilettantisch im Prinzip überprüft wurde und so wirtschaftsnah überprüft wurde, darf ruhig hinterfragt werden. Würdet ihr euer Kind nochmals impfen lassen? Nein, niemals. Nie wieder. Was wir heute erleiden und was wir heute wissen, niemals. Unsere Tochter ist für ihr gesamtes Leben geschädigt. Der Schaden ist irreparabel. Wir haben gelernt, damit zu leben, aber niemals. Ja, wir würden eher im Gegenteil äh, Eltern davor warnen, äh, zu schnell und auch zu uninformiert äh, ihre Kinder impfen zu lassen. Ja? Und wir würden sie auch warnen vor einem System, das nicht den Schutz der Kinder vor Augen hat, sondern in erster Linie das Geschäft.